dass ich euch hier Open Data rhein vorstellen darf, überhaupt das Thema Open Data. Oliver Rack, ich äh, komme eigentlich vom Journalismus bis zum PR und es äh, kam dann immer mehr so politische Kommunikation hinzu und ähm, ich fuchse mich seit einigen Jahren zunehmend das Thema kollaborative Gesellschaften, also auch aus Gründen äh, von Demokratieentwicklung oder Demokratiesicherung und da, finde ich, äh, spielt Digitalität und die Möglichkeiten darin eigentlich eine ganz gute äh, Rolle, weil man darin durchaus ähm, Bürgern eine Funktion geben kann, also Sensorik oder halt eben äh, Datenauswertung oder Daten generieren. Da kommt auch das Thema Citizen Science ins Spiel. Und was schon jetzt eigentlich seit geraumer Zeit auf der Strecke liegt oder auf der Straße sowieso schon äh, gibt, ist Open Data. Das will die EU, die hat da eine Richtlinie dazu gemacht mal. Äh, Deutschland ist ja relativ weit hinten dran. Das hat seine Gründe äh, vor allem in der, ähm, im Föderalismus. Ähm, also, da habe ich so ein kleines Institut, IOX, was sich eben um solche Aspekte der kollaborativen Gesellschaft und Citizen Science äh, kümmert, identifiziert und entwickelt. Ähm, dazu gehört eben auch Open Data Heimler. Will das jetzt hin. Ist das jetzt schon zu weit weg? Das muss man drücken. Die ne? Tastatur geht auch nicht durch. Aber was muss man? Ah, way too much! Sind wir sind wieder zurück. So. Dann halt eben Open Data. Da unterstützt mich jetzt zunehmend auch die Metropolregion rhein Neckar, weil es eigentlich auch ein E-Government-Thema ist. Und die Metropolregion ja, so eine äh, Raumordnungsfunktion auch, hier in der Region hat. Und Daten machen auch regional mehr Spaß als nur in einer Kommune, äh, die zu haben. Problem ist, offene äh, Daten gibt es nicht. Also muss ich ja halt ziemlich viel Arbeit leisten, also es ist noch ein anderes Format, was ich habe, da kriege ich mal drüber hinweg. Ähm, und äh, dann bin ich noch unser so Projekt, Projekten bin die Bürgerschaft und Wissen. Da ist gerade eine Konsultation am Laufen. Wie kann man eben äh, auch in der Wissenschaft Bürger stärker mit einbeziehen? Internet of Things Council habe ich mal so, ein Pro, so, so eine Perspektive äh, geschrieben, die äh, das Internet der Dinge im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Herausforderungen oder auch Fragestellungen bringt. Die Landeszentrale für Medienkommunikation denkt gerade darüber nach, Open Data in die äh, medienpädagogische Strategie des Landes Rheinland-Pfalz zu übernehmen und die äh, Innovationsagentur IT und Medien des Landes Baden-Württemberg macht so eine Open-Veranstaltung im Dezember natürlich im Programmbeirat. Ähm, mal kurz die Szenarien, in denen wir uns befinden. Das ist bestimmt nichts Neues für euch, Machine Learning großes Thema. Äh, potenziell auch ein ziemlicher Jobkiller, kann man von ausgehen. Ähm, normalerweise zeige ich es immer, immer so: äh, ein kleines Programm von Stanford, wie äh, da hier der kleine Böbel innerhalb von zehn Minuten zunehmend durch negative und positive Priorisierung lernt, dass er halt eher die roten Dinger da auflesen soll. Äh, das geht schon alles ganz schön flott, dass Maschinen sich eben selbst was beibringen. Und ähm, eine gute Sache. Alles in allem, aber dann brauchst du wieder ein paar weniger Leute, ne? die äh, äh, in ihren Jobs. Das Internet der Dinge, klar kennt auch jeder, hier mal eben im Hintergrund dargestellt, wie halt eben Städte miteinander zunehmend vernetzt sind, das kann man dann auch, das wirft einen Haufen Daten ab und ähm, die, dieser Künstler, das Stanza ist das, projiziert ihr dann auch im sein dann interagiert alles. Ne? Äh, Smart Cities, großes Thema, also alles so Szenarien, die jetzt so vielleicht für uns eins ziemlich klar sind und man hört es so als wird, aber die Leute werden zunehmend sich dann schon nochmal denken, hm, hm, hm, was bedeutet es für mich, was erzeuge ich da für Muster? Und dann kommen dann so Schurzen dazwischen, dass Dick Chene dann auch noch irgendwie seinen Herzschrittmacher äh, äh, äh, nach verändert äh, oder entsprechend äh, anpasst. Weil er einfach diesem, dieser Fernbedingung, die man äh, getraut hat, mit dem man normalerweise die verschiedenen Modi einstellt, ob man jetzt irgendwie die Treppe hochgeht oder schlafen oder sowas, ne? weil er halt eben Angst hat, gehackt zu werden. Ja. Also, was heißt er halt Angst? Ich schätze mal, der weiß, wie man es macht. <lacht> ja. Und ähm, das sind ja alles so, so Szenarien. Zunehmend Drohnen eben, die ja auch beim privat eingesetzt werden, die auch durchaus. Sehr strategisch eingesetzt werden, die auch von Journalisten zunehmend eingesetzt werden. Beispielsweise Ukraine, da kommen ja auch immer mehr jetzt äh, so Bilder auf, wo man halt äh, auch da Nachweise erbringt, wer wo, mit was für Maschinen, ob das die Russen oder nicht und so. Ähm, Industrie 4.0 halt eben bei uns, gerade im Ländle, ein großes Thema auch. Ne? Ähm, da gibt es auch von der Stadt Mannheim Produktion 4.0, warum sie das Produktion 4.0 genannt haben, weiß ich nicht, so ein Netzwerk. Ne? Und da ergeben sich automatisch auch Fragestellungen eben zum Thema Arbeit. Das ist ziemlich klar. Also wir haben eigentlich zwei große Szenarien, die verrutschen. Das eine ist natürlich, dass eben äh, von, von Maschinen viel präziser und viel intelligenter, wie da jetzt als vierte industrielle Revolution Arbeit übernommen werden kann, aber auch, dass wir eine Demografie haben, wo total viele Leute eben äh, in, eine, in, eine, in eine riesige Freizeit entlassen werden und unten zu wenig nachkommen. Und ähm, das ist nochmal die Industrialisierung. Und insofern muss man sich schon Gedanken machen, aus zweierlei Gründen, also aus, der Demo, also aus Gründen eines, eines zu wachsenden Freizeitpotenzials. Und auch einer äh, multipolaren äh, Gesellschaft, wie kann man die Gesellschaften stärker äh, zusammenbringen, wie kann man sie irgendwie auch ineinander, also mit Funktionen vernetzen, äh, um, um, um wieder Teil von einer Stadtgesellschaft beispielsweise oder besser Teil einer Stadtgesellschaft zu werden. Ne? Und, äh, und da ist eben ähm, ja, die Digitalität durchaus ein, ein Werkzeug, wo man mal dran forschen sollte. Dazu kommen noch so Ängste jetzt. Also was interessant, das hat jetzt mal die Bitkom äh, rausgebracht letztes Jahr, dass äh, jetzt was, was, was Daten angeht und die Sicherheit der eigenen Daten äh, gar nicht mehr so die, ähm, äh, die die Privatunternehmen also das Misstrauen der Privatunternehmen gegenüber den Privatunternehmen ist, sondern zunehmend Misstrauen gegenüber dem Staat. Ja. Das ist durchaus so ein bisschen Fallout, aber äh, das finde ich mal eine interessante Beobachtung und es ist eigentlich naja, eigentlich schade, wenn es sich so entwickelt. Sieht natürlich so auch generell das Vertrauen gegenüber der Nutzer gegenüber der Datensicherheit gesunken ist über die Jahre hinweg. Das sagt die Bitcoin zumindest. Ich sagte, der won't ist truly smart cities without smart citizens. Das ist eigentlich so das, was es gemeint ist. Aber man hat ein gutes Potenzial eigentlich da. Wir sind erstmal Urbanisten. Normalerweise hier so ein Filmchen, das ist 72 Hours Urban Action. Leute, die eher so aus der Architekturszene kommen, die sich gern mit, mit, mit eher mit den Dinglichkeiten der Stadt, mit Stadtmöglichkeiten, mit dem Aufpippen von Städten, mit dem Hacken von Städten, von Städten auseinandersetzen. Ähm, da gibt es dann auch von UN Habitat so, wird es erfasst, eine City Changer und so. Also Leute, die zunehmend wirklich auch, also junge Leute, die zunehmend auch, sich eben mit ihrer Stadt auseinandersetzen, die stadtplanerisch denken. Ähm, dann gibt es so Spielchen auch, wo auch Partizipation drüber abgewickelt werden kann. Ne? Also so eine neue Straße her, und dann kann man die halt mit Konzepten, und wenn man es schlau macht, verbindet man natürlich auch noch den Kostenaufwand damit, um den Leuten auch irgendwie klarzumachen. Was das äh, dann entsprechend kostet, und dann kann sich das so einfach eher mal austarieren, austar und es ist auch ein Kommunikationsmittel. Kleine ja. Green, da gibt es ja einiges mittlerweile. Irgendwie machen es zum Beispiel, da geht es um Hoch Hochwasserschutz in England, auch verbunden mit den, mit den Kosten. Also da wird der, der Bürger, der User, äh, auch zu einem zu zu Entscheider, zumindest erstmal spielerisch. Dann, was haben wir noch? Wir haben zunehmend tolle Möglichkeiten, Daten zu visualisieren. Also wird einfacher beziehungsweise wird entweder cooler, was dann immer noch schwer ist, oder es wird halt auch einfacher für die Leute. Allein jetzt schon, also ich sage jetzt zum Beispiel Lehrern, um es mal echt niedrigschwellig zu halten, im Google ökosystem hat man erstmal einmal sowas durchdekliniert, da muss man ja nicht bleiben. Aber dann ist so, als, als für, für, für zum Einsteigen, bis vom, vom, vom Fetchen von Daten in eine Tabelle rein, bis hin äh, Publi äh, zum Publizieren bei Google Sites. Hat man halt keinen Stress an der Wagge und so. Ähm, aber es gibt ja einfach einen Haufen dann wirklich nochmal spezielle Tools, wo man tolle Sachen mitmachen kann. Und dann gibt es halt Leute, die dann auch sowas fertig bringen, dann Live-Schnittstelle irgendwie von den Wetterstationen äh, umgesetzt. Äh, das ist eine total coole Optik. Vor allem, wenn man einfach auch die sauer gut erkennt, dass, äh, also hier haben wir ja eine total tropische Luft ne, vom, vom, vom Golf und da oben hier, hier sind die aber Lachen, und hier sind die Rocky Mountains und da kommt ja meistens eine sehr polare Luft rein. Dass es bei denen hier immer so batscht und Tornados ohne Ende gibt, das ist, das ist, das ist einfach erkennbar. Ne? Also nur mal so die Nähe, das fasziniert mich immer. Ähm, Oder jemand macht hier mal so was Schickes raus irgendwie. In, in, in D3. Gut. Und dann hat man noch das Thema Open Data, was halt eben auf der Straße liegt. Was ist das? Was ist damit alles gemeint? Im Wesentlichen erstmal Open Government Data. Da gibt es auch eine ganz einfache Formel, die ich da als Hebel anwende. Und äh, das heißt so viel, wie, also wir haben Daten als Rohstoff, äh, entweder für eine Entscheidung, in der Initiative oder auch irgendwie für ein Startup was meint, es müsste ich irgendwie auf äh, intermodale Mobilität, wie, wie den Allrider oder sowas, spezialisieren, wo verschiedene Mobilitätsmöglichkeiten äh, äh, nach Datenerfassung irgendwie von den, von den, von den Leihrädern bis hin äh, zu, den, zu den Strabas und so weiter halt Anwendungen äh, entwickelt oder so. Und, ähm, und wir haben einen Rohstoff, der eben verschleißfrei reproduzierbar ist und er ist schon bezahlt. Also für mich ist das irgendwie so eine gemeinwohlökonomische so eine gemeinwohlökonomische Klarheit dass wenn das existiert dass man es einfach aus öffentlicher Hand zur Verfügung stellt ne? und zwar so, dass es wirklich jeder nutzen kann auch kommerziell nutzen kann und äh, ganz angesagt sind natürlich Geodaten äh, auch bei der Wirtschaft äh, da kann man sich kann man sich alles mögliche auch drüber vorstellen das wisst ihr auch am besten äh, der hatte äh, ist auch gerade was war Genau die, die Parkhäuser nochmal gemappt. Und äh, dann haben wir die Transportdaten, von denen ich schon gesprochen habe, da komme ich nochmal kurz zu beim Allrider. Umweltdaten finde ich ein ziemlich spannendes Thema. Das ist auch was, was eigentlich jetzt von der Zugänglichkeit wirklich schon lange existiert, wird übers Land aber abgewickelt. Da haben wir so drei Messstationen zum Beispiel in Mannheim. In meinen Augen fast ein bisschen zu wenig. Äh, das könnten auch Daten sein, wenn sie praktisch von der Lizenzierung so sind, dass man da halt was Schickes mit anstellen kann. Dann kann man das wieder so Allergiker mit, mit meteorologischen Daten oder sowas mixen. Sind wir ja auch schon bei der Wetter. Bei Dann die Statistikdaten, die halt eben äh, angefangen von soziostrukturellen Daten, äh, humanen, geografischen Daten bis hin äh, zu, den, äh, na, zu den Haushalten und... Ähm, die Finanzdaten, da sind so Sachen gemeint wie äh, ja, Handelsregister, das ist in Deutschland sehr schwierig, glaube ich, dass man da dran kommt, weil die Amis fliegen da total drauf, äh, oft auch aus, werden da so Cocktails gemacht zur so Bonitätsprüfung äh, von, von Unternehmen, damit wenn Unternehmen irgendwie zusammenarbeiten, man auch weiß mit dem, hat was da zu tun, beziehungsweise man einfach eine bestimmte Philosophie hat, und irgendwie der Meinung ist, naja, man will es halt mit einem Unternehmen zu tun haben, die irgendwo Leute ausbeuten also sowas, dann lässt sich da, gibt es ein paar schöne Anwendungen, äh, ein Abbild äh, herstellen von Unternehmen. Forschung Bild ist aber so ein eigener Bereich, nennt sich eigentlich Open Access. Ähm, da geht es auch wild her, ähm, weil natürlich die wissenschaftlichen Verlage da äh, im totalen Horror vorhaben, dass es äh, Forscher zunehmend übergeben, ihre, äh, ihre, ihre wissenschaftlichen Ergebnisse frei, frei beizugeben und schneller untereinander auszutauschen und da forscht man ziemlich dran, wie man auch äh, Mikro- und Nano-Informationen schneller und, und, und trotzdem also, ähm, also mit, mit dem Tracing äh, äh, veröffentlichen kann, dass man halt einfach selbst einen Wert in der Tabelle nachvollziehen kann, auch wenn er durch ein paar Tabellen schon gegangen ist, wo kommt er ursprünglich her. Und das wäre wär der Forschung ziemlich lieb, weil die können dadurch ziemlich ihre Forschung dynamisieren. Äh, manchmal gehen ja manche Manche Sachen gehen ja 10 Jahre, 15 Jahre an Forschungsprojekten, bis man da wartet, bis, man, äh, bis was publiziert ist, das ist, da geht viel Zeit flöten. Und die Kulturdaten sind eben auch nochmal so ein Spezialbereich, weil es geht dann jetzt nicht darum, dass man jetzt so Daten hat aus der öffentlichen Hand, die müssen jetzt äh, in der Creative Commons oder Datenlizenz Deutschland lizenziert werden, sondern da ist die Verwaltung ja eigentlich nur... Der Verwalter von Urheberschaften. Da hat halt irgendjemand mal was gemalt oder irgendjemand hat ein Buch geschrieben und Archivare archivieren alles. Und das ist nicht so einfach. Da ist zwar nach äh, 70 Jahren nach, nach, nach Tod des Urhebers eine Gemeinfreiheit da, aber da spielen noch sowas wie Archivgesetz und dergleichen rein. Und möglicherweise sind die Dinge noch im Nachlässen so einfach ist es nicht. Äh, aber es ist was, was die Leute ziemlich schnell checken, so ah mh, Archiv und da kann man jetzt irgendwie remixen und andere Sachen mitmachen. Das ist ziemlich angesagt und ich weiß gerade am Wochenende in Berlin bei Coding Da Vinci, bei Wikimedia, die sich da ziemlich stark machen. Und da sind 45 Datensätze von allen möglichen Kulturinstitutionen, Museen und so. Open Clan nennt man das, Galleries, Libraries, Archives, Museums. Und da geht es eigentlich ganz gut ab mit dem ja, das sind so die, die Maximalkriterien, die mal die Sunlight Light Foundation äh, geäußert hat, äh, vor, vor, das ist auch schon irgendwie fünf, sechs Jahre her, ähm, ist so eigentlich eine Transparenzorganisation, die sagt halt, naja, die Daten sollen vollständig, äh, vollständig sein, sollen halt groß sein, damit sie schon aggregiert sind, ne? ähm, die zeitnahe Bereitstellung äh, versteht sich in Internetseiten sowieso von selbst, ähm, und wichtig, ähm, dass er halt eben gut beschlagwortet mit Metadaten versehen sind, dass er auch von Suchmaschinen indiziert sind, dass man schnell rankommt. Und ähm, da war der verfügbar, alles auch klar. Ähm, offene Standards und offene Formate, die halt nicht proprietär sind, ob das eine CV, CSV ist oder eine Excel, und äh, dass sie maschinenlesbar sind lizenzfrei und kostenfrei. Maschinenlesbar ist halt ein typisches Beispiel, habe ich da ja gerade vorhin gehabt, alles hat sich irgendwie in der öffentlichen Hand die letzten 15 Jahre auf PDF gestützt, gestürzt, weil PDFs ist halt irgendwie das Papier. Ne? Also es ist, es ist ja sowieso ein Druckvorgang, da sind die natürlich auf dem Ende total drauf abgefahren, weil wenn sie es schon in Ausdrucken dürfen, dann muss es wenigstens ein PDF sein. Ne? Und jetzt hat man natürlich da, und die haben teilweise ihre Tabellen weggeschmissen und, äh, und haben und wir hocken jetzt dann rum, wenn man sagt, naja, äh, wir brauchen das Maschinenblitz ne? da, dann man sogar ein bisschen helfen. Ähm, und mit der Kostenfreiheit ist es in Deutschland auch nicht so einfach, da sind die nämlich ganz schön fuchsig drauf. Ne? Irgendwann, zu Anfang der Nullerjahre, haben mal die, äh, die Rechnungshöfe gesagt, ihr, die öffentliche Hand muss mehr unternehmerisch denken. Da kann man auch tre trefflich drüber streiten, was das soll. Äh, weil sie auch damit äh, durchaus auch mit anderen Dienstleistungen die Privatwirtschaft reinragen äh, und dort Preise kaputt machen, aber das ist nochmal so ein anderes Thema. Und dann kann man das nochmal so in Abstufung sehen. Äh, und gerade hier unten wird es nochmal spannend, wenn es eben halt Link Data sind. Das ist eigentlich eh am schlausten, wenn man eben mit Schnittstellen arbeitet, äh, weil man dann immer auf die, äh, auf die originäre Datei zurückgreift, auf den originären Datensatz und dann auch die Qualität und die Aktualität gesichert ist, oder? aber da ist man noch ein bisschen mal hier. Und, äh, und dann auch noch irgendwie schön mit da angereichert, die auch standardisiert sind, im besten Falle, wir machen gerade die EU mit rum, dann lässt sich das auch ganz gut remixen. Was sind da für äh, äh, Vorteile drin? Ich habe dafür für mich identifiziert auf jeden Fall eben halt auch das Thema politische Teilhabe. Man kann den Leuten auch äh, äh, Anreize. erstmal kommt ja eh so eine, so eine Wutbürgerbewegung zunehmend ums Eck, ne, die auch viel mit Esoterik arbeitet. Und da ist es schon mal für den Dialog ganz gut, wenn man dann so eine, so eine äh, wenigstens eine, eine, eine gleiche, evidente äh, Grundlage an, an, an, an Fakten, an Daten hat. Ne, das kann vielleicht ein bisschen so nochmal die Sachen äh, entschleunigen, aber es ist auch so, ich nenne es so Datafication, ähm, das gibt ja zunehmend, Visualisierung, wo man halt auch selbst filtern kann und so, ne? wo man vielleicht mal gucken kann, inwiefern man äh, Bürger auch darüber so, so an, an Themen heranführt, ne? an den Haushalt zum Beispiel oder sowas, weil er dann selbst mal irgendwie was auslohnen kann oder sowas. Es ne? äh, geht auch so ein bisschen natürlich einher mit Transparenz. Ähm, ist in Deutschland ja schon auch notwendig, aber es ist auch ein wesentlicher Grund, warum gerade in Afrika doch ein paar Nationen relativ weit sind mit dem Thema Open Data, weil dort die äh, Organisationen, die für Demokratisierung zuständig sind, das oft als, als, als ersten Schritt machen, ne, ähm, dort äh, dafür zu sorgen, dass Daten veröffentlicht werden. Die Wirtschaftsförderung hatte ich ja vorhin schon angesprochen, gerade so im KMU, im kleinen mittelständischen äh, Unternehmerbereich, Dann ja, ist nochmal so eine trickige Sache. So eine Sache, Verwaltungsvereinfachung, wo ich die halt immer so auch mitkriege, ist, dass es meistens in der Verwaltung eh sehr wüst aussieht, was die Daten angeht. Also, klar, ja, da geht es ganz klassisch, da auch ganzen Benennungen von Dateien und so macht jeder sein eigenes Ding und alles ist schon schwierig. Man dann weiß dann auch nicht mehr, was jetzt eigentlich die aktuelle Version ist, weil sie schon ein paar Mal kopiert haben innerhalb des Netzwerks. Das ist schon spannend. Und dann ist auch nochmal so, hi. Hey, so, so, so, eine, so eine Umwegnummer, ein Beispiel, äh, es, gibt, äh, es gibt zum Beispiel Spediteure mit diesen riesigen äh, äh, Kranlastern, äh, ja? äh, die brauchen Genehmigungen, um Brücken zu überfahren, wenn, die, wenn da zum Beispiel einer, da ist eine Ausschreibung in Speyer und dann kriegt einer den Zuschlag in Mosbach, da muss er so durch die Region eiern, und braucht dafür eigentlich eine Genehmigung, wo er langfahren muss. Ne? Und kommt dann irgendwie durch verschiedene Kommunen durch und verschiedene Kreise. Und jetzt muss er sich alles zusammen telefonieren. Also hat sich da zum Beispiel die Metropolregion gedacht vor äh, zwei Jahren, naja wir machen so eine Karte, dann können die das alles vorbereiten, dann können die wenigstens mit, der, mit so einem vorbereiteten Routing an den Start gehen. Dann haben sie tatsächlich einen dahin gehockt, der hat da so ein paar Monate lang dann praktisch alle Sachbearbeiter durchtelefoniert. Dauert es ja immer wieder, muss man nachfragen, ob man das darf und so. Das waren eben keine offenen Daten. Dann haben die das halt alles zusammen telefonieren müssen. Wären das quasi schon mal einfach ein offener Daten, offene Daten gewesen, dann wäre das eine Sache von der Woche gewesen, da so, eine, so eine, das ganze Zeug zusammen und zusammen Karte zu machen. Und warum die EU da jetzt so hinten dran ist, sie aus wirtschaftlichen Gründen schon auch dran. ich vermute, dass da so ein bisschen noch auch, dass die auch Zugriff durch die, durch die Hierarchien auf die kommunalen Daten haben wollen und es deswegen auch mit treiben. Und dass es natürlich in der Region lustiger ist, wenn man halt eben bei Vergleichbarkeiten auch Kommunen miteinander in Bezug setzt, ist ja auch klar. Und dann ist die Idee natürlich, dass halt praktisch mit öffentlichen Daten und privaten Daten und anderen Daten von anderen Kommunen letztendlich durch ein Remix, durch das Verschneiden von Daten eigentlich erst die, die, die interessanten Use Cases entstehen. Ne? Und das kann man auch gar nicht abschätzen, was es da so ist, weil da gibt es halt einfach wirklich ganz kleine Einzelfragestellungen und, äh, und da kommt man eigentlich dran vorbei, ab apöll Daten zu öffnen. Man kann eine Konsultation machen, man kann natürlich Bürger fragen und so, aber die werden praktisch die ganz klassischen Sachen anbringen, wie Haushalte müssen transparent sein, Kindertagesstätten müssen irgendwie Geodaten da sein. Und so, die halten sich da eher so an, an so klassische Sachen. Ja, Berlin hat einmal als Wertschöpfung, ich weiß nicht, ob das so interessiert, aber es ist trotzdem mal ganz spannend, 50 Millionen in den nächsten fünf Jahren errechnet, die ausgelöst werden könnten, wenn Sie es optimistisch rechnen. Wenn Sie das pessimistisch rechnen, 20 Millionen, da haben wir aber eine, eine, äh, gesamt, eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung draus gemacht. Wir haben praktisch Verwaltungsvereinfachung und Wirtschafts- äh, oder, oder, oder stärkere Wertschöpfung in der Wirtschaft halt, als es und kamen ja eben drauf. Ähm, und für die Verwaltung ist eigentlich auch die, die, die Pinsen natürlich jetzt ein bisschen rum, sie hätten da mehr Aufwand. Äh, das mag auch wirklich, also die, die, die, das, das, das, das, ein Portal ist nicht aufwendig, dann gibt es CCAN, das ist eine, ein freies Backend, das hat mal die Open äh, die, uh, Knowledge Foundation entwickeln lassen, kann jeder nutzen, nehmen die ganzen Kommunen, das ist alles relativ schnell aufgesetzt, aber äh, klar, es muss ein Kulturwandel erstmal entstehen, die Leute müssen ihren Workflow ändern und so, müssen ihre, ihre Komfortzone auch mal hinterlassen, äh, äh, verlassen und so und, äh, also nicht, dass ich die jemanden nicht gönne, aber es ist halt einfach da äh, so, naja, schon eine kleine Veränderung mit drin und vielleicht auch so dadurch ein bisschen mehr Aufwand. Das kommt auch wieder zurück. Das habe ich schon schon genannt. Genau, mal so gesehen, wir sind sowieso dabei, äh, auf, in, in Deutschland zunehmend digitale Infrastrukturen aufzubauen, äh, weil, weil man da eh noch gar nicht so weit ist, wie man vielleicht denken könnte. Und da kann auch Open nochmal ganz gut auch als Aggregatzustand schon abgebildet werden. Also es werden sowieso schon ziemlich an Datenbanken gerade jetzt vor allem an der Interoperabilität. Die Bürger, zumindest hat man die SES hier in Heidelberg da eine Umfrage gemacht, sind da auch d'accord, das war aber noch vor, so Geschichten, die bei den Leuten ja eine, eine totale... Das also sind so, so Geschichten wie, wie die Prison, wie die ganze nsa affäre Da, da war man sehr aufgeschlossen überhaupt im Thema äh, offene Daten gegenüber. Ich habe dann jetzt vor zwei Jahren noch gemerkt, dass dann, äh, wenn man von der Open Data gesprochen hat, die Leute dann, da war das große Thema Big Data so am Start und überhaupt, was also damit alles gemacht werden kann. Und, und dann haben die Leute immer Open Data gehört, haben das Data stehen geblieben, oben haben sie einfach mit Big ersetzt. Dann war dann plötzlich Open Data auch ganz spooky. Aber man kann, darum geht es ja nicht. Ne? Also, äh, und äh, interessant hier, also 16% sehen nur Gefahren für den Datenschutz. Beim Thema Datenschutz auch ganz gleich, es ist es logisch, dass es sich da um Daten äh, handelt, die geöffnet werden sollen, die eben halt nicht äh, in Konflikt mit Datenschutz kommen. Dafür ist eben der Datenschutzbeauftragte da. Daten, ne? also das ist ein Partner so gesehen, soweit so er gut arbeitet und nicht irgendwie aus Überforderung oder sowas halt wie beim wie beim, äh, na wie heißt es ähm, in die Gebäude, die alten Gebäude äh, beim Denkmalschutz ne, wird auch manchmal gut, okay, ich weiß jetzt auch nicht so recht und ähm, also der muss dann schon irgendwie auch sorgfältig arbeiten und nicht einfach aus, aus Unsicherheit dann irgendwas nicht verschlossen halten die Idee ist natürlich, ist open by default also letztendlich heißt es jetzt, alles aufmachen und es muss eigentlich von der Administration begründet werden, warum was verschlossen bleibt, so wird es die EU. Und so steht es auch im G8, äh, der G8-Schalter da oben. Das ist, äh, was, was ziemlich verwandt ist, das Informationsfreiheitsgesetz, ähm, weißt du, ob ihr da schon mal von gehört habt. das haben wir auf Bundesebene seit 2006. Ne? Also da kann jeder Bürger Informationen einholen ohne Angabe von Gründen. Da laufen noch so ein bisschen so Nummern äh, wie, ja, da müssen wir aber allerdings eine Gebühr für erheben und so. Und äh, ist bei äh, Baden-Württemberg ist es so, dass das Landesinformationsfreiheitsgesetz im Moment in, in einer Art Referentenvorlage ist. Es soll noch diese Legislaturperiode durchgehen. Und da, ist, da wird dann schon so geschrieben, naja, ab 200 Euro Gebühr muss dann... Äh, äh, muss nochmal ein Angebot von der Verwaltung kommen. Also das heißt aber, man kann durchaus eine Informationsfreiheitsanfrage machen und, äh, und die kostet dann 150 Euro, ohne dass sie dann nochmal ums Eck kommen. Dann schicken sie irgendwas, ne? Dokument oder einen Datensatz, und, äh, und dieses und, und Open Data ist jetzt beim Landesinformationsfreiheitsgesetz von Baden-Württemberg im Moment noch so eher so eine Empfehlung des Landes, äh, naja, dass ihr nicht zu so viel Stress habt äh, und ständig angerufen werdet wegen irgendwelchen Informationsfreiheitsanfragen, stellt einfach Daten offen. Das Land zieht sich ein bisschen, das zu einem Gesetz zu machen, weil sonst der Aufwand bestimmt von den Kommunen beim Land eingefordert werden könnte so ein Konnexitätsprinzip. Rheinland-Pfalz sieht ganz okay aus, die haben so ein Transparenzgesetz, auch in der Referentenvorlage, ähm, wo sie sich praktisch an Hamburg orientieren, die letztes Jahr ziemlich Verrore damit gemacht haben. Und das sind so die Nachfragen des, äh, aufgrund des Bundesinformationsfreiheitsgesetzes, äh, die sind schon stark eingestiegen. Also es, ist, es gibt schon Interesse an Zugang von Daten, ob es jetzt proaktiv äh, ist oder ob das passiv ist. Proaktiv wäre wahrscheinlich noch mehr los. Und das sind die ganzen Gesetze, die erstmal gemacht werden müssen. Ich meine, Hamburg ist da schon dabei äh, äh, oder hat, hat, hat sein Informationsfreiheitsgesetz inklusive Open Data, Nordrhein-Westfalen auch, Berlin auch und so, aber äh, bei Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz und Sachsen sieht es nochmal per aus. Mal gucken wie schnell die das jetzt hinkriegen, zu Gernul. Es ähm, ist halt die Idee, die Leute da äh, in, in, in eine, äh, einen Funktionsbezug innerhalb einer Stadtgesellschaft zu kriegen und da gibt es halt eben auch äh, verschiedene Motivationen zu, ich gehe da mal ein bisschen schneller durch, weil es dauert ein bisschen, äh, da gibt es auch verschiedene Abstufungen, Leute äh, wie bei SETI lassen einfach nur auf Ihrem Rechner Daten rechnen, das ist schon mal irgendwie so eine Art Teilhabe. Ne? Oder Sie äh, ähm, gehen her, erfassen Daten, die wir es letztens bei, mit, mit dem Skyflow flash mob gemacht haben, wo wir für das Leibniz-Institut für Gewässerkunde die Lichtverschmutzung gemessen haben. Die gingen dann direkt nach Kunstland. Äh, und dann wirklich die Leute, die schon so sagen, naja, hey, also ähm, wir... Ähm, wir werten auch zusammen aus, eben, die forschen dann so ein bisschen mit, ob das jetzt Forschung ist oder ob das zusammen mit äh, einer Gemeindeverwaltung ist und dann wirklich also das, das, das Entwickeln von, äh, von Forschungs- oder von, von, von, von Erkenntniszuwachs äh, zusammen mit der, äh, mit, der, mit der Administration im Sinne eines, eines richtigen Co-Designs. Code Das haben wir die Heilbronner gemacht, da habe ich dann mal irgendwie noch äh, von 80 Kommunen hier äh, in Rhein-Neckar die Wasserwerte zusammengekratzt. Das, ich da, also das sind so die Sachen, die kriegt man so ganz gut irgendwie, da, da kann man Open Data da ganz gut Umlauf kriegen. Nimmt man ins Targeting noch so ein bisschen junge Mütter und so und, und, und, und, und, und sonst wie sehr, sehr ernährungsbewusste Leute und so, dann. Äh, dann kann man damit natürlich ganz gut was verbreiten. Ne? So, eine, so eine Anwendung, wo man halt einfach einstellen kann, dann gibt es hier die ganzen Werte und die kann man nochmal irgendwie mit den, äh, den üblichen äh, Besserchen aus dem Supermarkt äh, vergleichen lassen. Äh, da habe ich mal hier irgendwie ein Jahr lang die mobilen Geschwindigkeitskontrollen äh, zusammengesammelt und habe mal geschaut, wo die so sich immer, äh, wo die am meisten übers Jahr ihre Blitzer machen auch sowas, interessiert mich eigentlich echt nicht so die Boden, ne? aber das läuft ganz gut ne? da gibt es ja dann auch so, so, so Gruppen, wie die Mannheim oder sowas ne? äh also das sind schon gemacht, genau, das ist ganz jung, ganz jüngst äh, auch ganz cool, sieht man also gerade die Belegung der Parkhäuser und so, das war spannend weil er, also, als er wieder rausgebracht hat Abends habe ich dann hier gleich gesehen, wie, wie, wie man da drauf mal zugucken, wie das hier praktisch von grün auf orange und dann auf rot gegangen ist am Nationaltheater, wie die da alle reingeströmt sind so. Aber es ist ja alles, also das kennt ja sozusagen. Haben wir auch mal gemacht, eine europäische Schnittstelle zu Neobiota. Das sind so die ganzen Tiere und Pflanzen, die in den letzten 30 Jahren eingeschleppt worden sind, die nicht so zu den heimischen Arten gehören. Weil es, äh, ich finde, es ist mal lustig. Das sind halt so die Ochsenfrösche von Karlsruhe, die irgendwie nie mehr in den Griff zu kriegen sind. Oder halt hier die asiatische Tigermücke, die das Westenigfieber. Und da sind wir ja in der Rheinebene besonders von betroffen von so Sachen und so. Da haben wir mal so eine kleine Datenstory mit Anwendung gemacht, wo man diese ein bisschen erleben kann. okay, äh, hier für mich eher so auch der kommunikative Aspekt, äh, das ist jetzt tatsächlich eine, eine Kachelgrafik, so ein bisschen interaktiv sogar, bei der Stadt Mannheim, von der viele gar nichts wissen, ähm, die ist jetzt auch nicht auf offenen Stra äh, Daten gebaut, aber es gibt ja ein schönes Tool, wo man eben genau diese Kachel äh, Kachelgrafiken als, als jeder Bürger äh, bauen kann, und die haben es in sich, weil die zeigen eben ganz gut binden die ab, wie so die Verhältnismäßigkeiten zwischen den Posten sind, was rot eingefärbt ist, ist da ist, in den aktuellen Haushalten wieder gestrichen worden und so oder eben auch wie das bei den halt Mannheim, Mannheim in den sozialen Hilfen doch ein riesen Ding ist Jugendfamilie, ne, da hier die eigenen fiskalen Verbindlichkeiten auch nicht zu unterschätzen die Verwaltung kostet auch ein Stückchen aber da oben ist so ein schöner Wappen, da nennt sich Pflichtausgaben ausblenden also das was man halt irgendwie so als Privatperson an Miete ausgibt und an Versicherungen und das ganze Zeug, was man einfach nicht vom Hals kriegt, was eben Fisk Fixkosten sind. Ne? das liegt ein riesen kommunikativer drin, weil das bleibt dann übrig. Und das finde ich total spannend. Ne? Also wenn das die Leute alles sehen, dann sind wir ziemlich verblüfft, das ist das, was praktisch einer Stadt zur Gestaltung äh, zur Verfügung steht. Der Rest ist, ist zementiert. Und das sind schon so auch die Aspekte, wo man mal die Leute über Daten überhaupt mal so ein bisschen Visualisierung. Äh ja, das sind, sind die Leute schon sehr recht interessiert, wenn sie das dann sehen. Dann eben die Kultur da, die auch solche Sachen hervorbringt, äh, dass man eine Augmente anwendung zu seiner Stadt macht äh, aus dem Stadtarchiv heraus. Das sind so Ergebnisse vom letzten äh, Coding da Vinci, Alt-Berlin ist auch sowas. Da hat jemand praktisch so Klänge äh, aus, dem, aus dem Naturkundearchiv, von uralten Instrumenten oder so umgesetzt. Da gibt es so, äh, so einige Sachen, gehe ich mal jetzt auch wieder ein bisschen schneller drüber. Kennt noch jemand äh, 1001 Meisterwerke, wie früher bei CDF? Immer so ein morgens wo praktisch mal echt so 15-20 Minuten lang so ein Bild erörtert wurde. Eine ziemlich gute Sache. Dann ja, machen die, äh, macht Google irgendwie mit, mit, mit offenen Daten, mit, also praktisch mit Open-Clan-Sachen, wird immer so erklärt. Ach, House also, of hat jemand die, die, die, die Schnittstelle genommen von äh, den movie database dann hat man mit, so die so äh, ähm, äh, die, die jeweiligen Folgen, die jeweiligen Staffeln eben so in den Clamp Das macht man noch so. Also ich gehe halt dann auch mal in die Schule, oder, aber da kommt es ganz schwer zu irgendwelchen, ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen äh, macht, also ganz schwer wirklich zu, zu, zu, äh, zu Produktivprozessen seit G8 sowieso nicht mehr, da ist ja echt kein was wir dazu, aber der eine oder andere Vortrag habe ich ja schon halten können. Das ist ja eigentlich ganz cool, weil es ist schon irgendwas, was ganz gut andockt auch an den Bildungsstandards, äh, wo auch steht, dass man halt eben Tabellen und... Datenvisualisierung arbeiten sollen. Was die machen, ist letztendlich ein bisschen den Buch, was durchspielen. Mhm. Gut, äh, Open Data, Day, das habt ihr ja noch mitgekriegt, den habe ich ja auch noch gemacht, ähm, ähm, was auch echt wichtig war, weil es noch mal kurz vor dem Gemeinderatsbeschluss war und, äh, und es braucht halt eben solche Erlebbarkeiten. Und man, das hat das, dann hat sich dann auch noch der erste Bürgermeister, der ja so für Verkehr zuständig ist, das Specht, dann auch äh, äh, wir ja, haben noch mal da engagiert äh, und, und, und Preischen verteilt und so weil, und, da, und damit hat das Ganze noch mal eine ganz, kurz vor dem Gemeindebeschluss einen ganz guten Drive bekommen. Was sind da auch so, da sind da die RealMap, kennt ihr vielleicht, ne, auf der OpenStreetMaps dockt ihr auf und dann war zufällig, also da gibt es so Heidelberger, die ziemlich auch forschen an der RealMap, wie man da äh, Dinge verbessern kann und so und zufällig war dann auch jemand von heidel da, der äh, in, in, in, ja, praktisch einen, einen Zugang entwickelt hat, wie man schneller direkt in, in, in eine Geografie hinein, in einen äh, referenz hinein noch, noch reichere Daten reinschreiben kann, noch Beschreibungen Beschreibung oder sowas. Äh, offenbar eine größere Vereinfachung war das. Das hat ganz gut gematcht. Oder sowas ist dann auch entstanden, halt hier durch disaster Mappers. Die haben dann an dem Tag... Äh, äh, hier in Südsudan äh, mal über, über Satellitenbilder eben halt so, so Trades erfasst äh, für NGOs, dass die einfach da äh, zunehmend Material haben. Weil es ja klar also, ist, bei uns ist natürlich das alles viel, viel besser, auch aus der Crowd abgebildet, aber da unten macht natürlich kein Mensch was für OpenStreetMap. Es gibt so Remote Mappers, die machen das dann eben. Also ja. da eine Verspätungsgeschichte entstanden. Das war aber keine, das, das, das, das war keine das war eine Dokumentation von Silcher, und die haben sich drauf gestürzt und die Daten waren aber nicht offen und so. Es gab noch mal kurz Irritationen. <lacht> aber ganz nett. Da habe ich eine ganz, gute, also im Grunde eine ganz gute Durchdringung von dem Thema hier in der Region, vor allem in Mannheim erzeugt. Was auch wichtig ist, damit es... Weil es ins, insgesamt an Durchdringung in Deutschland fehlt, die, die, die, die Medien ziehen nicht richtig mit, Elektrischer Reporter und, äh, und, und, und Reislat, klar, die haben schon oft was über Open Data gebracht, aber, äh, aber ansonsten, da so wirklich Reichweiten stark ist es, ist, ist, ist es schwierig, ich weiß nicht, wo es da, da hängt. Es ne? ist organisatorisch bei den Ministerien angesiedelt, aber äh, irgendwie fällt es nicht auf, bei den Medien äh, ganz schwer auf Fußball. Ähm, Ja, und was haben wir noch? Wir haben natürlich noch den Rückkanal, das kennt ihr ja alle hier, äh, Fix My Street. Das haben wir ja in Mannheim mit dem äh, äh, Mängelmelder. Da haben die, die, die, die Bonner in meinen Augen so ein bisschen eine bessere Lösung, weil da gleich eine, eine freie Datenbank äh, äh, geschrieben wird. Und hier ist es eigentlich. Äh, muss man die, die scrapen ähm, also da kommen wir jetzt ins Kollaborative und dann haben wir so Leute wie euch ne, die halt eben fit sind in allen Coden in Arduino in Dingen herstellen in beispielsweise auch Sensoren äh, ähm, aufbauen das ist schon finde ich, für die Stadt eine ziemlich spannende Angelegenheit ja. also ich habe da zum Beispiel so einen kleinen Sensor, den habe ich mir mal aus Angeland bestellt, der misst verschiedene Gase und so, auch Ozon und, und, und Stickoxide und, äh, und geht dann halt mit Bluetooth direkt ans Handy und, und, und hoch ins Netz. Äh, so was wäre zum Beispiel schon ziemlich spannend, das mal irgendwie, naja, in der in in in Community oder sowas übergehen zu lassen, dass es halt mal irgendwie mehrere Leute in der Stadt gibt, die halt irgendwie regelmäßig mal Werte erfassen, ähm, wie so Wasser. Äh, hier gibt es so eine, so eine, so eine Wassernummer, äh, wo die Leute halt Wasserwerte erfassen und hier in so eine Datenbank eintragen. Also auch tatsächlich einer, der in Ludwigshafen da immer ähm, wieder mal eine Probe nimmt. Das hatte ich euch vorhin schon mal erzählt. Das ist eben da äh, diese, diese Lichtverschmutzung erfassen. Das sind hier so Beispiele. Ähm, wo man eben auf, auf Basis von, von, von, von äh, Digitalität eben ähm, kollaborativ werden kann. Und das ist das bekannteste Beispiel nach Fukushima haben, haben halt ein paar äh, Hacker äh, auf, auf hier... Ähm, na, wie heißen die Dinger nochmal? Geigerzähler. Hm? Geigerzähler, genau. Also relativ schnell einige Geigerzähler äh, hergestellt, die Administration selbst hat es irgendwie nicht so organisatorisch auf die Reihe gekriegt und dann hat sich da auch äh, so ein Bild ergeben. Ja. Also das ist, finde ich, irgendwo so die Essenz von kollaborativen Arbeiten, wo eigentlich schon fast ne, also eine, eine, eine freie Gruppe äh, eben mehr drauf hat als eine Administration. In und jetzt auch bei Dienst geht es total ab in Nepal, ne? da wird auch remote gemappt, ohne Ende und alles erfasst und die Kommunikation von außen am, am, am Laufen gehalten. Und da sind auch schon ganz spannende Geschichten, die sind aber noch ziemlich in Forschung äh, am Laufen, wo, weil man halt eben dann doch mit so einer 13-15 äh, Megapixel-Kamera mit den entsprechenden Objektträgern äh, auch Einzeller erfassen kann. Ne? Und wenn man einfach nicht weiß, um was es da geht, ne? dann lässt man halt eine Software drüber, die, äh, die halt eben diese Erkennung vornimmt. Ja. Das ist Gas, das was ich wenn man dann auch noch irgendwie äh, das 3D-mäßig anzeigt, dann kann man dann mal so aus einer Stadt, über eine Stadt vielleicht auch mal was, was engmaschigeres in der Erfassung von Umwelt machen, weil, also drei das ist jetzt irgendwie, glaube ich, vielleicht vorgeschrieben, dass wir drei Messstationen haben, im Norden von Mannheim, im Süden von Mannheim und nochmal eine am, am, am Kurfhalskreisel. Aber das trifft ja keine wirkliche Aussage. Und, äh, und wenn man schon ein ganzes Stückchen weiter hier Richtung Jungbusch ist, äh, Richtung BASF, ist nochmal eine ganz andere Feinstaubnummer. Da bin ich mir total sicher. Wie man jetzt da kenne ich mich überhaupt nicht aus, äh, erfasst. Aber ich kann, also ich kann als Zuschauer, wie über der BASF aufgrund der Feinstäube der Kondensationskerne, sich teilweise bei vielen Wetterlagen einfach die Wolken bewegen. ich bin ziemlich überzeugt, dass er ein Haufen ist und, ähm, und dann genau, da haben wir noch so Leute, die eben äh, als Freifuger äh, auch wirklich Infrastrukturleistungen anbringen äh, können und so, was ich auch total spannend finde, ja, wo ich auch mit euch ja schon gesprochen habe, wo natürlich die Neckarstadt ein super, äh, super Feld wäre weil eigentlich die Innenstadt ist eigentlich nicht mehr das soziale Zentrum von Mannheim. Also das Leben spielt sich zunehmend viel mehr in der Neckerstadt ab. Und das eigentliche freie WLAN von der Mannheimer Stadt, das ist, fand ich schon irgendwie das ist erstmal uncool, dass sie das einfach nur entlang der Konsumzone gelegt haben. Also nicht mal also von der Symbolik jetzt nochmal was an, an eine Grünfläche oder so gebracht haben, wie es auch die Karlsruher gemacht haben. Ich ja, weiß jetzt auch nicht, was da jetzt ausgebildet war, aber es gehört halt schon ein bisschen dazu, wenn man da halt irgendwie lauter Studis hat und Leute halt abhängen, dann ist es eigentlich total wichtig, da was, was zu haben. Ja. So, vielen Dank. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwas Neues erzählen. Ähm, habt ihr Fragen? Lizenzen kennt er ja auch, oder? Also klar, Creative Commons. Äh, Deutschland hat nochmal so seine eigene Lizenz. Äh, aus einer Bund-Länder-Kommission ist sie hervorgegangen, was Daten angeht. Ähm, die wird auch wahrscheinlich sich durchsetzen. Die nennt sich Datenlizenz Deutschland 2.0. Und es liegt auch. Kann das, nicht sein? <lacht> das Ja, es, äh, die ist aber auch, also die ist offen. Ne? Da ist gar kein Cyber im Namen. Ja, genau. <lacht> Stimmt. Äh, und, aber das hat, also da, da ist vielleicht wirklich auch noch was Gut Gemeines dahinter. Also ich kenne denjenigen vom Innenministerium Baden-Württemberg, der da halt maßgeblich auch mit zu tun hat in dieser Bundesländerkommission. Und es ist halt so, äh, also da ist schon auch die, die Denke, dass wenn, für die deutschen Behörden ist es leichter, wenn Deutschland gut drauf steht sich für was mitreißen zu lassen. Also nicht wundern, wenn da praktisch Datenlizenz durch Deutschland wahrscheinlich zunehmend ins Eck kommt im Zusammenhang mit Open Data. Okay. Die Open Data Bewegung hilft dir, durch frei zugängliche Daten deinen Alltag zu erleichtern. Egal, ob du einen Kita-Platz suchst, Fakten über Stadtteile vergleichen willst, dich für Barrierefreiheit in deiner Stadt interessierst oder einfach für mehr Transparenz bist, Open Data unterstützt dich dabei. Alles, was es dazu braucht, sind Ideen und die richtigen Daten. Und da kommst du ins Spiel. Open Data besteht aus einer großen Community, die Daten sucht, findet, veröffentlicht, teilt, visualisiert und Apps entwickelt, um Mehrwerte für ihre Mitmenschen zu schaffen. Viele Daten, die mit deinen Steuern erhoben wurden, liegen hinter verschlossenen Türen und verschenken ihr Potenzial. Denn wenn mehr Daten zugänglich gemacht werden, kann mehr Leuten geholfen werden. Sei Teil der Bewegung. Verbreite und teile Wissen. Hilf Deutschland transparenter zu machen. Open Data. Offene Daten haben durchaus einen infrastrukturellen Wert. Der Open Data Day in Mannheim ist für alle Leute da, die Ideen haben, was man mit offenen Daten anstellen könnte und die diese verwirklichen wollen. Bei der Veranstaltung soll es im Wesentlichen darum gehen, Wissen untereinander auszutauschen zu Daten, zu offenen Daten und dafür zu sorgen, dass das Ganze auch immer mehr Formen annimmt, auch in Form eines Netzwerks. Ja, offene Daten sind <lacht> Daten, die äh, unter offenen Lizenzen zur Verfügung gestellt werden, die halt eben nicht den Beschränkungen des allgemeinen Urheberrechts unterworfen sind, sondern wo der Rechteinhaber, die Rechteinhaberin eine bestimmte Lizenz vergeben hat. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt neben dem rechtlichen Aspekt. Die Zugangsbarrieren müssen natürlich auch äh, niedrig sein. Habe ich die Möglichkeit frei mit den Daten zu arbeiten, mir die runterzuladen, die in einer eigenen Anwendung vielleicht zu verwenden, weiterzugeben zu verändern. Je mehr von diesen Freiheiten ich habe, umso offener sind eben die Daten. Also Big Data ist der, diese Menge an Daten, die wir haben. Open Data ist diese Menge an Daten nutzbar zu machen und der Öffentlichkeit zudem zur Verfügung zu stellen. Es ist ganz wichtig, dass wir so Veranstaltungen wie den Open Data Day hier in Mannheim machen, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Ähm, wo, wo man vor allem verschiedene Leute mit ganz, ganz unterschiedlichem Hintergrund zusammenbringen muss. Also man braucht sicherlich Leute wie mich äh, aus der Informatik, aber mindestens genauso wichtig, äh, wenn nicht wichtiger, sind die Leute, die Anwendungen aufbauen, die, die was Spannendes mit den Daten machen. Ganz oft geht es auch nur darum, die Daten transparent zu vermitteln, der Bevölkerung zum Beispiel Zusammenhänge anhand von Daten klarzumachen. Da gibt es den Begriff des Datenjournalismus. Es ist auch ein, durchaus ein interessantes Thema für die Bildung, für die Schule, wo man eben anhand von offenen Daten, Daten aus der eigenen Lebenswirklichkeit, aus dem eigenen Umfeld, aus der eigenen Kommune, äh, im Bereich äh, Sozialkunde, im Bereich Geografie oder im Bereich Mathematik und Technik, ein Rohstoff hat, um das, was man eigentlich lernen soll, das Handwerk, um damit arbeiten zu können. Das gehört dazu, dass das Kulturerbe für alle Menschen zur Verfügung steht, dass sie es nutzen können, um eigene kreative Dinge damit anzustellen, dass sie sich damit fortbilden können, dass sie aber auch, auch Kunst betreiben können, indem sie upen, resamplen. Man hat dadurch tatsächlich auf einmal einen neuen Treibstoff bekommen für, für neue Kulturproduktionen, ja, indem man neue Zusammenhänge schafft, indem man indem man Forschung damit betreibt, indem man äh, Mashups macht, indem man den Kontext ändert. Diese Informationen liegen vor, warum nicht einfach damit tolle Sachen machen und genau, diese nutzbar machen in diesem Fall. Das Gute ist doch daran, dass die Daten schon bezahlt sind. Das sind am Tag ungefähr knapp über eine Million Euro, die in der Bundesrepublik allein für die Statistikämter ausgegeben werden, worüber man froh sein kann, weil eben auf, auf Basis dieser Daten äh, intelligente Entscheidungen gefällt werden sollen. Und äh, wenn diese Daten vorliegen und schon bezahlt sind, ist es nur sinnvoll, dass man diese genauso wie Straßen, wie Netze, die auch von Genutzt werden können, eben äh, allen zur Verfügung stellt.